Willkommen Reisende! Wir sind Nordic Ashes. Heute spielen wir Tiber mit ihrem coolen Skin, den wir freigeschaltet haben. fangen mit dem Bogen an. Gehen auf Alfheim. Ja, machen hart, weil Expert ist noch nicht freigeschaltet. So, direkt leveln. So, hier haben wir einen Schrein. 15 Gold. Gut, müssen wir mal gucken. Wenn wir immer alles einsammeln mitnehmen. Aber Bereich erhöhen. Das können wir mal machen. Sehr gut. So, jetzt gucken wir mal nach den roten Schreinen da oben. Gucken, was die uns geben. Hier gibt eine Kiste, das war gut. Und da haben wir einen Ring, sehr gut. Erhöhte Sammelradius ist natürlich sehr gut. Mal ein bisschen die Waffe wieder erhöhen. Wo der Baum hin ist. Hier war ja eben einer. Wo ist er hin? Ah, oh, da ist er. Band drinne töten kriegen ah ne leider nicht so ah, hm. ja Schaden wäre besser oh, Projektile ist natürlich auch gut sind die Bäume schön langsam. So. Das ist gut. Ist ja zum Glück auch erhöhter Bewegungsgeschwindigkeit, da ist das ja alles kein Problem. Wir müssen uns noch mal ein bisschen an den Rand stellen damit hier genug Gegner von unten in den Kreis kommen. So, jetzt können wir aufwerten. Ja, das machen wir gleich. Wir müssen erstmal die Kiste hier kriegen, sonst ist das mit dem Bereich, in dem wir sie töten, wieder so extrem. Es einsammeln. Dann dauert das hier mit dem Altar viel zu lange. Da erwarten wir mit der Superentwicklung einfach noch kurz. haben so Dann gehen wir gleich nach rechts am besten Neun mehr Schaden. So, hier den Samen noch schnell einsammeln. Gucken, vielleicht finden wir ein paar Kisten. sind noch Kisten. Wir wollen nur die Münze. Oh, eine Kiste, das ist auch cool. Fünf mehr Schaden. So. Da ist ein roter. Wir müssen unbedingt noch Geld sammeln. Wir haben jetzt gar nichts für den Laden. Gut, dass so viele Gegner kommen, dann geht das schneller so da. das auch hm, da liegt noch ein Samen so was haben wir hier ah Kisten erstmal Leider tauchen keine Flaschen auf. Zum Heilen. Hier sind noch ein paar Münzen. Ja, wir haben immer noch nicht 15 zusammen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Heiltrank gehört. Oh, uh, das ist jetzt gar nicht gut. Auch wieder nirgends Kisten. Ah, da ist eine Kiste. erstmal well, wenigstens ein bisschen heilen. Also ein bisschen Geld wäre jetzt nicht schlecht, damit wir uns die Kisten, also den Altar noch holen können. Das Gold. Wäre sehr gut irgendwie. Eltrank. ja wohl nicht wahr sein nehmen wir das mal mit ah, nur heiltränke müssen wir damit dann warten Das nehmen wir mit? Hm. Wieder sagen. So, ja, den Leveln? Gut, mehr können wir jetzt hier nicht machen. Wir gucken, dass wir jetzt hier in der Nähe irgendwie mal zu ein bisschen Geld kommen. Wir nehmen jetzt erstmal hier mehr alles erledigt. Also ein paar Kisten, ein bisschen Geld sammeln. Schade, dass die Fähigkeiten irgendwie nicht anders aussehen, sondern echt nur ihr Outfit und die Waffe, die wir halten so. also Schade, aber naja. Sehr wenig... Holzkisten hier auf der Karte. Was sind die denn alle? Ah, das Geld. So. Bei Münzen noch, dann können wir uns erstmal das Gold holen. Gut wäre, wenn wir einen Ring finden würden auch. die Schatzkiste da erstmal organisieren. Jetzt nehmen wir mal Projektile. So. Wir haben zwar keine Ringen, aber genug Münzen. Dass wir da jetzt mal hingehen können. ein paar münzen für das zweiten laden auch wenn wir ärgerlicherweise den ring finden naja wir können die ja zum glück auch so gut einsammeln die erfahrungspunkte mehr ja, diesen erweiterten einsammelradius bekommen ist nämlich richtig gut Tränke brauchen wir gerade nicht mehr. Oben liegt eine Münze, aber... So, Kisten. Wir suchen Kisten. Uh, sehr viel Gold. Oh, Kisten. Auch sehr wenig Samen erst eingesammelt. Oh, da ist einer. Oh, hier sind ganz viele Kisten. Also Münze. Da drin, Münzen. Und hier sind auch Münzen. Ja, es sieht irgendwie nicht so aus, als würden wir einen Ring bekommen. Ich meine, würde auch ein paar Karte angezeigt werden, wenn wir eine Kiste mit einem kaputt machen. Diese ganzen Heiltränke. Vor dem ersten sind keine aufgetaucht, jetzt, also von dem ersten Boss, jetzt tauchen jede Menge von denen auf. Kisten Wir haben einen Pilz beigeschaltet. Bis töten von Kreaturen. auch einer gestorben jetzt haben wir ohne ende münzen aber tränke irgendwie haben wir kein ring er kann übrigens immer noch hier in den kisten sein habe ich erfahren auch wenn während man gerade gegen einen boss kämpft ein bisschen Schaden erlitten. War nämlich ganz schön voll hier auf einmal. Aber dafür müsste man es schaffen, während er seine Fähigkeiten macht und einen verfolgt und nach vorne springt, weit genug sein kommen um einen Ring zu finden und halt in der Kiste einbinden, das ist ja das woran es scheitert. Ach schade, los den blauen noch, oh cool, hab den oh ja den blauen haben wir noch eingesammelt. Super, Münzen ohne Ende, Bild, das brauchen wir nicht wirklich. Ruhe. super. Das zweischneidige Schwert, das nehmen wir ja nicht. Dafür haben wir zu wenig Herzen. Uh, mehr Erfahrungspunkte. So, Ring. Ja, brauchen wir nicht. Bogen. So, Bogen aufwerten. Mir doch mal ah, geht doch fünf projektile hm. so. Teile erhöhen ihre geschwindigkeit jedes mal um 0,25 wenn sie einen gegner treffen gut cool. so nehmen wir was nehmen wir denn Habe so. ich dran gedacht, dass wir einen Vogel auch noch haben so 7 hm, Schaden, naja komm, wir haben sie hier das erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit und wir haben die Schuhe gekauft können wir ruhig minus 2,5% in Kauf nehmen, dafür dass wir mehr Schaden machen Ja gut Münzen sind jetzt irgendwie sinnlos. Wir haben auch nicht das Item das uns Münzen in Schaden wandelt. Wir brauchen jetzt nur noch die Samen einsammeln. Ja, äh, richtige Spur mit den Dingern. Und ich laufe dran vorbei. ist jetzt nicht gut. Aber wir haben den Ring wieder eingesammelt. Oh, da ist sehr viel Erfahrung. So, gibt mir die Erfahrung. Danke. Da liegen irgendwo Samen. Ah, okay. Die leuchten zwar so grün, aber grünen Hintergrund echt schwer zu erkennen. Jetzt will Mini Miniboss da nicht sterben oder was? Gut, wir schießen auch gerade nicht drauf. Da ist er tot. So. Komm, lauf doch nicht weg. Lass dich töten. Ja, hör doch mal auf, die zu heilen. Diese Fliege will nicht sterben, ne? Geht doch. So, gucken wir mal. Oh, cool. Noch ein Vogel. Äh, Samen. So, hier runter. Da ist einer. Das andere. Da lang. Hier ist einer. Und jetzt da längs. Ich hingegelaufen. gelaufen. So hier oben ist einer. Eingesammelt. So super viele Münzen. Da ist es am So da ist wieder einer aufgetaucht. Mit Zeit, dass wir dieses Upgrade uns beim Brasil Bereich holen ja die Samen kann man dann nämlich werden automatisch eingesammelt beim fallen lassen wäre natürlich sehr gut War hier nicht eben noch einer der auf uns geschossen hat hin? Oh, das Vieh schon wieder ist das nervig will ja mal irgendwie was upgraden. Nehmen wir mal den Vogel. Ja. Cool. Ja, warte, das haben wir doch schon mal gemacht, ne? Ah, guck mal, sieben plus zwei weitere für jeden. haben wir 21 Stück. Ja, das nehmen wir aber sowas von. Hey, krass, wir haben einen Punkt. Ah, Gift schaden, wir haben auch kein Gift. Ah. Machen wir hier gleich noch Bereich und die Abklingzeit. So, hier ist ein Samen. Das wir nicht vergessen. Dass die vielleicht nicht drauf gehen. Ne? Die Vögel sehen übrigens richtig geil aus mit diesen grünen Schweifen guck mal ganz viele samen hier ist einer hier ist einer mit dieser vogel der immer auf den keks geht und hier sind ganz viele samen hier ist einer aber oh, hier so ein größerer so Ah krass, voll nicht aufgepasst. So, den Schild haben wir instant runtergekloppt. Ach, ich dachte, die verschwinden, wenn sie einmal treffen. ja naja. Von ihr sind ziemlich nervig. Ja, das war ja jetzt super easy. wohl noch einen Pilz. noch ein Schild. Guck mal, drei Waffen gab. Drei auf Maximum. Vollkommen ausgeräuscht. 84 Samen, drei ebtrasil das lief doch ziemlich gut. Und wir hatten nur plus 40% Schaden. Level 135 sind wir gekommen. Und ihr neues Outfit sieht echt cool aus. Ist auch geil, dass das dann im Spiel jetzt, also, also sie das dann anhat, wenn man darauf wechselt. Gut, dann hoffe ich, hattet ihr wie immer Spaß. Wir sehen uns bei einer weiteren Folge oder bei was anderem. Bis dann.